Jason Mulusi <lacht> Wie sieht der denn aus? Hm. Cover the Wo war der? Keine Ahnung hm. Wo war der? So, damals konnte ich so gut aimen für meine Verhältnisse und jetzt habe ich alles weg habe ich eine esl gespielt und habe ein team was irgendwie offen in der in der scheiße da auf platz 10 war oder so war ich dumm war und gegen die gematcht habe mit meinem team halt habe ich insgesamt vier kills gemacht nach von zwei matches also zwei kills im ersten match und zwei im zweiten mhm. was gegen die richtig gut war weil es waren alles diamond und platin spieler ja. äh, jetzt äh, treffe ich nicht meinen puls Ach, shit. Habein. Ab Four located a bomb, protected. Hey man, hello. Hey man, how do you do? I'm great. Just five right already. Ah. Sehr spannend. Five seconds to insertion. Setting up. Uh, davon hat man mehrere Teile, ich dachte davon hat man nur einen, so ein Ding. noch outside. On the window. Mann Wer bist du? Cavera Ja wieso sagst so du beim Jön bist du aber anderen Arsch Ende der Arsch <lacht> Einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Oh! Doc! Doc! Doc! Was? Doc! Doc ist halt Doc-Shit, Alter. Oh. Hä? Hä? Was ist der sind das gerade für. Blinde Menschen? Planter, du kannst. Plant, plant die Diffuse, plant die Diffuse. Der Ping hat doch. Oh, ich hab den Midlife, midlife. Was the ja, fuck? Nicht, jetzt bin ich einfach nicht reinlassen. So einfach. GG, bro, GG. Ist mir egal. Ich habe einen durch die Wand geholt. Ich bin happy. Mit die Garage ne? So ein Verfassch. Ich der Shotgun hier überall sein Wir ja, haben das ist mit der Shotgun aufgemacht Ach, jetzt hat aber Monty, deswegen ist es safe Wir sind hier links da! Nice Anni also ist der Kamera. <lacht> <ein. So. lacht> Das ist ja, sich auch, Alter, fick dich. Linksrum. Och Junge. Jo. Das war ein Headshot. <lacht> Was hat da noch ein cleaner Headshot? <lacht> oh Mann! Der Kampf, Alter! Ja, ja, ja! <lacht> Was? Er muss schreiben, imagine having a glitzer Ja, ich weiß! the container once the threat is neutralized. hat noch lauter. Oh Screen fuck? What the fuck? da the What <lacht> Wie geil. <lacht> ist doch so. Ey, perfekt haben die das echt so gedacht, ey. Was ist trocken? Zeit schon. Bei den Stairs Amaru wo ist das. Ja klar. Die pushen uns ja mal komplett. Irgendeiner hängt mich hier draußen am Window ab. Der piekt so richtig eklig. Oh, bei mir jetzt? Oder ich ja hin. Ähm. Der. Bei mir sind keine Spawn Picks. Einbildung, Einbildung. Das ist alles eine Illusion, eine Wahrheit pieken die schon. Die speaken dich Oh die sind die speaken. Das war so ekelhaft. Schau da nicht hin. Also wie als ich und Agent die einzelne Runde gespielt haben, haben wir gehört, dass die extrem langweilig sein soll über Zeit. Ja, Sinn, weil die hat nur so ein passives Ding, was sie an die Wand klatscht. Was dann immer, wenn dann ein Gegner vorbeikommt, die langsam noch ein <lacht> Geräusch austreibt, genau. Nee, macht die nicht. Super Geräusch nachmachen, oder? Ja. Man könnte jetzt einfach so einen Staubsauger ans Mikro halten, nur ungefähr so, wie wir es sich anhören. So hört sich ja an. Ich habe einen V8-Staubsauger. <lacht> <lacht> super Sache Okay, ganz kurz zur Aufklärung. Sowohl ich als auch meine Mitspieler waren einfach viel zu verpeilt, um zu merken, dass es eigentlich wirklich ein V8 Staubsauger gibt. Die nächsten Witze basieren nur auf diesem Witz, der scheinbar gar kein Witz sein kann, weil es einfach wahr ist. Ignoriert es einfach, wenn es euch nervt. Danke. Es ist die beste Sauerkraft, die In es überhaupt gibt. 8 Staubsauger, Alter. Ja, ist ein bisschen laut, aber... Dafür hat der Staubsauger ja, Dass die ganzen sind. Tesla Autos extrem schnell sind, ne? Kann sein. Das würde passieren, wenn Tesla ein eine Bahn baut, Alter, so ein Zug. Aber also mit zweiundsechzig. Was wenn Tesla einen Staubsauger baut? <lacht> <Jo>. <lacht> <lacht> On the road again. Ich bin Nein, ich bin innen. Nein, sie machen doch schlimmer für die. Ich bin innen, ich habe nicht rausgeschossen, die sind reingekommen. Jonas mitkommen. Die Jungs mitkommen. Ja, Jonas gesagt. Alles klar. Alter, Scheiße. Fuck, <lacht> es funktioniert.